Hey zusammen, ich bin wieder die Hexe und zwar habe ich nämlich was gefunden, was an sich eigentlich echt cool ist und zwar ähm, einen ersten Blick auf Lehre 3.0. Ich würde sagen, wir gucken uns das direkt mal an. Okay, Bubble. Eine leere Barriere. Und da hat er, glaube ich, ein Schild geschmissen. Hm. Da haben wir einen Granatpfeffer. Das ist jetzt ein Hunter. Mit Bogen. Okay, der Jump sah jetzt anders aus, oder? Bam! Okay, das war jetzt nichts Neues. Okay. Oh, okay. Drei Pfeile. Jetzt ist er unsichtbar geworden, als er die gekillt hat. Vom Bogen gebunden. Nochmal. Oh, das ist eine. Die sieht aus wie so eine titan -Granate. Okay, und jetzt. Ist er wieder unsichtbar geworden? Aber warum? Mal kurz gucken. Der stirbt eine er rennt irgendwie in die Explosion rein. Okay, also er lässt sich so wie bei der Stars so von oben runter klatschen. Wird unsichtbar. Dann finde ich der den. Und wird wieder unsichtbar. Wie viel Unsichtbarkeit hätten Sie denn gerne? Ja. <lacht> Hallo, Warlock. Da hat er auch so ein Bällchen. Oh, okay. <lacht> Moin. <lacht> okay, man sieht, da rechts unten. Ist so ein kleines schwarzes Loch, sage ich jetzt mal. Das ist entstanden, als er das Riff gemacht hat. Und das ist jetzt zu den Gegnern hin und hat die alle äh, markiert, dass die mehr Schaden kriegen, dass die Zahn alle gelb sind. Das ist alles kritet. Ja, und das letzte sah jetzt einfach aus wie eine handnova also. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Also der Jäger, also ich spiele selber gerne Jäger und viel mit Unsichtbarkeit, aber das ist schon ein bisschen viel, oder? Ja, und sonst? Das sah halt ziemlich interessant aus, vor allen Dingen, da man ähm, die ganzen Sachen ja auch jetzt noch ein bisschen freier skillen kann dann, äh, wie bei der Stasis, also... Hm, mal gucken, <lacht> auf jeden Fall, ja. Kommentiert gerne, was ihr dazu sagt und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss, tschüss.